Hallo und herzlich willkommen. Heute mal was anderes als re -EMF. Heute geht es mal um akustische Levitation. Ja, also wie man Sachen schweben lassen kann. Und wer da denkt, dass man hier nur kleine Styroporkügelchen irgendwie schweben lassen kann, der irrt, weil hier haben es schon mal Leute hinbekommen, eine kleine Bleikugel schweben zu lassen. Und im Anschluss dran noch unsere erste Erfahrungen mit der kleinen Levitationsmaschine, die es für ein paar Cent von den chinesischen Freunden zu kaufen gibt. Eddie, was magst du da andauern? Muss man da auf irgendwas aufpassen? Oder? Ja? Naja, wenn ich jetzt noch ketzisch hundertprozentig könnte, könntest du mir sagen, auf was man da aufpassen muss. Ne? Gut, so hundertprozentig natürlich wird es nicht sein, aber wir sind am Forschen, Eddie. Ja? Wir wollen auch ein bisschen rumschweben. Hm. ist faszinierend ja, dreht sich einfach so die ganze Zeit ja, hier. ja okay mache ich so. Das gerade noch so ne oh, mit dem blauen Licht das sieht cool aus Okay, Text wird später drunter gelegt oh, Ich bin gerade voll fasziniert das ist, das ist immer am schönsten Wenn man irgendwas zeigen kann Was man vorher nicht geprobt hat Dass die Emotionen richtig schön mit rüberkommen ja, aber das ist wirklich krass Das fetzt Das ist krass, ich hoffe jetzt erkennt mich die Öl. an meiner Stimme Später vielleicht ja, das, ja, das, das oberste, das oberste dreht sich gar nicht, ne? nur das unterste, das dreht sich die ganze Zeit wie wild. Das ist ja wild, das ist krass. Oh, das ist echt ein schönes Spielzeug. Das, das erste wackelt, das, das ganz oben wackelt, nur ein bisschen, und das andere wackelt und dreht sich gleichzeitig. Ja. Und das faszinierendste ist, die beiden Dinger waren eigentlich zwei. Ach, krass. <lacht> Oh was <lacht> Ja, jetzt. Oh mein Gott. Hä, wo kommt das, das, das jetzt sich, her? Das hat sich oben mit verschmolzen, das jetzt, ne? Das, hä? Wo kommt das denn her? Das war ein kleines Ministück eigentlich, hä? Hä? Warte, ich nehme das da ganz kurz nochmal raus. Okay. ah das waren zwei, ich habe aber so in zwei reingemacht. Ah, jetzt haben wir das Drei. oberste wieder. Ich kann versuchen, vier zu machen. Probieren wir es mal, ob wir es hinkriegen. Nein, nicht richtig. Da nicht brauchen wir richtig. echt eine ruhige Hand hier. Aber drei ist schon mal ich krass. Das ist eine richtige Wackelhand, das ist das Problem. <lacht> Jawoll. Der kosmische Helfer hat es hinbekommen. Vier Stück schweben drin. Könnt ihr euch echt eine Scheibe von abschneiden. Aber jetzt dreht sich kein einziges davon, oder? Dreht, doch, das eine dreht sich ganz leicht, oder? Nee. Oder ganz schnell. Oder ganz schnell. Und wir sehen das einfach nur. Hier, hier, hier, das zweite von oben dreht sich. Tja, doch, ein bisschen ah. schnell. Ganz leicht dreht sich das. Ja, als pendelt irgendwie hin und her. Aber ich glaube, fünf draußen wird es nicht. Nee, nee, die Vierer haben wir jetzt ausgereizt. Das sind ja. die, vier, die vier Punkte. Die vier Punkte, die ich geschafft habe. Ja, Aber, Hast du ein ruhiges Händchen? Respekt, Kollege! Ja, das, das, das, das einzige, was man machen muss, ist ganz langsam, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz langsam. <lacht> Mal echt aufpassen an den Wind. Mhm. Cool. So, okay. auch mit, bist ja. auch mit dabei, ne? Warte ah, mal, wo willst du hin? So wow, da hinten hin. Wie sind sie noch vergrößert worden. Es verkürzt cool, sich immer und immer wieder. Jetzt wird ein ganzes Universum am Ende. Ach, ja. oh, cool das auch wenn es so was Kleines ist das für 3 Euro versand. <lacht> ja, teurer war das nicht gewesen. ich glaub, Mehr als 5 Euro habe ich nicht bezahlt. Nee. Insgesamt. Gut, Netzteil muss man selber dazu basteln, aber so ein 12 ja, Volt Netzteil wow. hat ja jeder zu Hause rumkullern. Nein, nee, nicht jeder, nicht jeder. Also wir haben jetzt ein Netzteil genommen, was 500 Milliampere hat. Ne? So, da ich gestern den Auftrag von meiner Vermieterin bekam, Schein. endlich mal die haarige Katzenkacke im Keller wegzumachen, ist mir da ein Schmetterling aufgefallen. Der, der ist schon schon Ja, der war schon echt tot gewesen und dann haben wir mal seine Flügel. So ein bisschen auf die Größe gestützt, dass es hier reinpasst. Und. es funktioniert nicht. Eins hält immer, ne? aber irgendwie macht das dann komische Sachen. Mal hält es dann drüben an der Stange fest. Jawohl. Aha. Jetzt mal hier oben. Das geht schon mal super. Zum so Glück war er schon tot. Ja. Nee, also getötet. Lebendige nee, tun wir nicht dafür töten, das geht nicht. Das nein. ist dann komisch, ne? Das ist das, das, das, wie wenn es sich dann irgendwie aufhebt. Also irgendwie. Oh, warte mal, jetzt dreht es Ja, warte. Das hast du zwei übereinander. Nein, warte. Leute. Äh, äh, Thorsten, kannst du auch, auch die Leute ansprechen. Kennt ja, ihn? ja, so. Aber diese Dieses Ding. Warte, warte, warte, warte, mhm. ganz kurz. Bevor du weißt, ich will jetzt wirklich jetzt nicht kurz stören, aber... Zack. Und jetzt... Guck das mal an. Und das Witzigste ist, wenn ich hier zack mache, Warte, ich muss es ganz nach unten tun, erst zack. Ah, so kannst du es dann... zack. Ach, jetzt hält es jetzt hier drüben an der Stelle, ne? Und wenn ich dann... Guck, wenn ich... Hä? Leute, <lacht> es funktioniert jetzt wieder, ne? <lacht> Wofür Effekt? Manchmal bleibt es dann drüben dran kleben, ne? aber nicht immer. Jetzt zack. geht wieder. Jawohl. Wenn ich dann zack mache, dann bleibt es auch zack. Es zackt ist hin und her. Das ist merkwürdig. Aber jetzt dreht es sich wieder wunderschön. Cool, experimentieren wir experimentieren noch ein bisschen. Mal gucken, was noch so kommt. Oh, ja. Wir müssen auch nicht, wir können ja mal was anderes machen. nee. Nee. <lacht>